Wie kann man in LIME-Survey eine Summe berechnen? Ich habe dafür mal ein ganz simples Beispiel erstellt. Eine Frage vom Typ 5-Punkte-Auswahl. Und dann habe ich die nochmal kopiert, sodass wir hier einmal Q1 und Q2 haben. Und jetzt möchte ich gerne mal die Summe berechnen, die also anzeigt, wie viele Punkte die Befragten vergeben haben in beiden Fragen zusammengerechnet. Dafür erstelle ich eine weitere Frage. Und dort wechsle ich beim Fragentyp dann zu den Maskenfragen und dort wähle ich die Gleichungsfrage aus. So, und in die Gleichungsfrage kann ich jetzt mit dem sogenannten Expression-Script ganz einfach Berechnungen reinschreiben. Dafür beginne ich mit einer geschweiften Klammer und dann sage ich einfach, was ich aufsummieren möchte. In dem Fall kann ich einfach schreiben Q1 plus Q2. Wenn man noch sicherstellen möchte, dass die Berechnung auch dann funktioniert, wenn vielleicht in einer der beiden Fragen gar kein Wert vorliegt, dann kann man hier immer noch Punkt n a o dahinter schreiben. Das steht für Not Applicable OK. Das heißt, die Berechnung wird auch dann durchgeführt, wenn in einer der beiden Fragen gar nichts drin steht, weil die zum Beispiel durch einen Filter nicht angezeigt wurde. Das würde in dem Fall zum Beispiel heißen, wenn in der Q1 kein Wert vorliegt und dann in der Q2 aber ein Wert, dann wäre eben der Wert für Q2 dann auch entsprechend die Summe. Gut, ich gehe hier auf Speichern und Schließen und die Frage ist natürlich jetzt, wo kann ich das Ergebnis sehen? Das sind zwei Sachen. Zum einen kann man jetzt direkt in dem Datensatz dann sehen, was das Ergebnis ist. Das zeige ich mal folgendermaßen. Dafür gehe ich hier einmal auf die Umfrageübersicht und sage, dass ich die Umfrage aktivieren möchte. Und dann kann ich die Umfrage einfach mal ausführen für zwei Beispielhafte Befragte. Angenommen, eine Person gibt hier 2 und zwei ein. Sieht jetzt übrigens hier auch direkt das Ergebnis weil diese Gleichungsfrage auch angezeigt wird. Man kann die Gleichungsfrage aber natürlich auch verstecken, wenn man es nicht möchte, dass die Befragten das Ergebnis auch sehen. Und dann beispielsweise mal noch für eine andere Befragungsperson, angenommen, die hat hier 4 und 1 angeklickt. So, und wenn wir jetzt hier zu den Antworten gehen, dann sehen wir eben für die einzelnen Befragten, wie haben sie geantwortet. Das heißt, ich sehe hier zunächst mal die Q1 mit der Antwort 2 und 2 und dann hier die Summe 4 und für die andere Person 4 und 1 und dann die Summe 5. Das wäre also jetzt die Variante, wenn ich jetzt für mich in den Ergebnissen das drin haben möchte. Und man kann natürlich aber auch den Befragten bestimmte Rückmeldungen geben. Man hat ja gerade schon gesehen, dass das Ergebnis der Gleichungsfrage auch angezeigt wird, wenn man sie nicht versteckt. Ein bisschen schöner ist natürlich, wenn man es mit einem Text dann erklärt, was die Zahl bedeutet. Und das zeige ich nochmal, wie das funktioniert. Dafür deaktiviere ich erstmal die Umfrage, um sie wieder bearbeiten zu können. Dann gehe ich hier wieder auf die Struktur und füge jetzt eine weitere Frage hinzu. Und zwar diesmal vom Typ Textanzeige. Das findet sich auch hier bei den Maskenfragen. Textanzeige. So, und bei der Textanzeige kann ich eben auch mit diesem Expression Script arbeiten. Das heißt, ich kann sowas schreiben, wie zum Beispiel Sie haben so und so viele Punkte in der Summe vergeben. Okay, und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Berechnung selber reinschreiben, oder ich kann mich hier auf diese Variable beziehen, durch die ich diese Gleichungsfrage erstellt habe. Dafür schreibe ich einfach den Code von dieser Gleichungsfrage da rein. Speichern und schließen, und dann probieren wir es direkt mal in der Vorschau aus, ob es geklappt hat. Also angenommen, die Person hat hier jetzt 2 und 4 angekreuzt, dann bekommt sie hier eben die Meldung, dass sie 6 Punkte insgesamt vergeben hat. Und jetzt wird es ja doppelt angezeigt, weil ich hier einmal diese Gleichungsfrage habe und diese Textanzeige. Deshalb zeige ich jetzt noch kurz, wie man diese Gleichungsfrage hier ausblendet. Dafür geht man einfach auf die Gleichungsfrage, aufs Bearbeiten. Und dann hat man hier bei den Einstellungen die Anzeige und kann dort sagen, dass diese Frage versteckt werden soll. Gut, soweit zur Berechnung von Summen. Alternativ kann man übrigens auch die Sum-Funktion verwenden. Das kommt auch selber raus. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach mal in das Handbuch oder beziehungsweise das Manual von Lime Server rein. Das ist online verfügbar und ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.